Mich hat in diesen Tagen, wie viele von Ihnen, wahrscheinlich auch diese Bilder aus Israel geschüttelt. Und dann lese ich, dass in Nordhausen ein Brandanschlag aufs Rathaus verübt wird, weil da eine israelische und eine deutsche Fahne hängen. Und Leute versuchen, die israelische Fahne abzufackeln. Überall jetzt hier bei uns, auch in Ostdeutschland, ist der Antisemitismus wieder groß. Und er bricht in solchen Momenten aus und wir müssen uns dem entgegenstellen. Und ich bin... Da sie aufgeregt und denkt, es muss da was passieren. Wir können dieses Aufflammen nicht einfach so hinnehmen. Sehr gerührt hat mich die Woche, dass mein Enkel geboren ist. Und ich darf ihn bald besuchen, den kleinen Ludwig, und finde das so toll. Das Leben geht weiter, es bricht neues Leben an, in all dem, was auch schwer ist. Im Übrigen, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. <lacht>